Warum sind Löhne so unterschiedlich? Welche feministischen Kämpfe werden weltweit geführt? Und wie sieht die Situation der staatenlosen Menschen in der Welt aus? Diese Fragen stellen wir uns auf LINKS, der digitalen Lernplattform der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Egal ob Antirassismus, Feminismus, Klimagerechtigkeit oder Kapitalismuskritik. Auf LINKS kannst du dir politisches Grundlagenwissen aus bis zu elf Themenbereichen aneignen. Und zwar immer mit kritischem Blick und aus linker Perspektive. Ob interaktive Karten, Erklärvideos oder Quizze zu feministischen Ikonen. Bestimme selbst, wie du am besten lernst und wähle aus einem breiten Angebot von Videos, Spielen, Texten oder Podcasts aus. Du brauchst weder Vorwissen noch viel Zeit. Links ist sowohl für SelbstlernerInnen als auch MultiplikatorInnen. Also Linksit auf links.rosalux.de